Die Bauanleitung des Lebens ist in Form von Nukleinsäuren niedergeschrieben. Es handelt sich um einen Entwicklungsplan für den menschlichen Organismus. Hier liegen die Instruktionen über den Aufbau und die Funktion einer jeden Zelle gespeichert. Die Gesamtheit der Erbinformationen nennen wir Genom. Dieses Genom liegt in einer jeden Zelle unseres Körpers, und zwar in Gestalt der DNS oder gebräuchlicher DNA. DNA, A-Acid aus dem Englischen, deshalb Desoxyribonukleinsäure, aber mit dem A am Ende für das Acid des Englischen. Die DNA verteilt sich auf 46 DNA-Moleküle. Wir sprechen von den Chromosomen. James Watson und Francis Crick verliehen diesem Molekül des Lebens Gestalt. Und zwar, indem sie was gemacht haben? Indem sie ihr berühmtes Strukturmodell der DNA 1953 vorstellten. Seitdem wissen wir, dass unsere Erbsubstanz aus zwei DNA-Strängen besteht, die sich zu einer Doppel- Helix verdrillt umeinanderwinden. Neben der doppelsträngigen, hm, langes Wort, DNA, gibt es noch die in der Regel einzelsträngige RNA, die Ribonukleinsäure, die ebenfalls von großer Bedeutung ist und von der verschiedene Varianten mit je unterschiedlichen Funktionen existieren. Dazu gleich mehr. Die DNA wie auch die RNA, beides Nukleinsäuren, sind aus Einzelbausteinen zusammengesetzt. Diese werden Nukleotide genannt. Nukleotide bilden lange Ketten. Millionen dieser Nukleotidbausteine können aneinandergereiht sein, um am Ende zum Chromosom verpackt zu werden. Gehen wir nun eins tiefer. Jedes Nukleotid als Baustein der Nukleinsäuren besteht aus einer Base, einem Zucker und einem Phosphatanteil. Man sagt hier ein Phosphatrest. Insgesamt stehen unserem Körper fünf verschiedene Basen, zwei verschiedene Zucker und das Phosphat zur Verfügung, um daraus unterschiedliche Nukleinsäuren zusammenzusetzen. Die fünf in unseren Nukleinsäuren vorkommenden Basen, die können wiederum in zwei Gruppen unterteilt werden. Abhängig davon, welches oder von welchem biochemischen Grundgerüst die sich jeweils ableiten. So haben wir einmal die Purinbasen und einmal die Pyrimidinbasen. Zu erstgenannten, also den Purinbasen, zählen wir das Adenin und das Guanin. Zu der Familie der Pyrimidinbasen zählen wir gar drei Varianten. Das Zytosin, das Thymin und das Uracil. An dieser Stelle ein, eine kurze Regelbeschreibung schon, bezogen auf die Verteilung der Basen auf DNA und RNA. Während Adenin, Guanin und Zytosin sowohl in DNA als auch in der RNA vorkommen, gilt das nicht für Thymin und Uracil. Denn Thymin findet man ausschließlich in der DNA und Uracil nur in der RNA. Anderen Worten, jede Nukleinsäure besitzt vier Basen. Nur mit der Besonderheit, dass dort, wo in der DNA Thymin liegt, platziert sich bei der RNA ein oder Ziel. Warum dieser Unterschied? Das lässt sich recht einfach erklären, denn die Base Zytosin wird in unseren Zellen gelegentlich spontan zu UderZiel umgebaut. Wenn sich dies in der DNA vollzieht, so wird das sozusagen nun ein neu entstandene Uderziel von Enzymen sofort erkannt und wieder zurückverwandelt ins Zytosin. Ganz wichtig, dadurch wird verhindert, dass es ja sonst zu einer Codänderung käme. Also eine Mutation würde sonst entstehen. Also wäre jetzt Uracil von Natur aus in der DNA, so hätte unser Enzymsystem keine Chance zwischen dem echten Uracil und dem aus Zytosin spontan entstandenen zu unterscheiden. Und um das sozusagen zu umgehen, denn dieser Umbau von Zytosin zu Uracil, es gibt da bestimmte chemische Gründe, geschieht relativ häufig. Und so hat es sich in der Evolution angeboten, einfach in der DNA Thymin statt Uracil zu nehmen, zumal Thymin und Uracil die gleichen Funktionen wahrnehmen. Ja? Also um genau diesen Prozess zu verhindern. In der RNA konnte aber Uracil verbleiben, sodass da dieser Unterschied nun entstand. Ein weiterer Punkt, in dem DNA und RNA voneinander abweichen, betrifft noch den Zucker. Der Unterschied hier spiegelt sich auch in der Namensgebung wider, denn in der RNA liegt der Zucker als Ribose vor. Deshalb sprechen wir auch von der Ribonukleinsäure. Ribose übrigens gehört zu den Pentosen, den Fünferzuckern. Das heißt also, das Kohlenstoffgerüst, der Ribose besitzt fünf Kohlenstoffatome. Nur mal als Vergleich: Die berühmte Glucose gehört zu den Hexosen und weist somit sechs Kohlenstoffatome auf. In der DNA haben wir auch eine Pentose, aber diese besitzt ein Zucker, pardon, nicht Zucker, sondern ein Sauerstoffmolekül weniger. Deshalb Desoxy. Das Oxy heißt ohne ein Sauerstoff im Sinne von ein Sauerstoff weniger. Weshalb wir hier auch von der Desoxyribonukleinsäure sprechen. Okay, nun, da wir uns ein Bild schon vom Aufbau der Nukleinsäuren gemacht haben, wollen wir uns anschauen, wie eigentlich die Informationen auf der DNA überhaupt kodiert sind. Also welcher Teil des Nukleotids, ist sozusagen der Informationsträger. Die eigentliche Information der DNA wird nicht durch Zucker und auch nicht durch Phosphat, sondern durch den dritten Baustein der Nukleinsäure, nämlich die Basen, codiert. Basen übrigens erhalten ihren Namen aus einem ganz trivialen Grund, nämlich weil sie in wässriger Lösung einfach basisch reagieren. Das ist schon das ganze Geheimnis. Also, wir haben in einer Nukleinsäure vier unterschiedliche Basen zur Verfügung. Mit diesen müssen nun die Baupläne für die Proteine kodiert werden. Da die Bausteine, aus denen Proteine hergestellt werden, die Aminosäuren sind, müssen also die Basen jeweils die Abfolge, der Aminosäuren kodieren, um ein Protein entstehen zu lassen, um es zusammenbauen zu können. Nun haben wir aber in unserem Organismus 20 verschiedene Aminosäuren, aus denen unsere Proteine aufgebaut werden. Okay, also eine 1 zu 1 Zuordnung oder eine 1 zu 1 Kodierung, also in dem Sinne, dass eine Base für eine Aminosäure steht, das reicht bei Weitem nicht aus. Wir kämen ja dann nur auf vier Aminosäuren. Wählt man eine Kombination von jeweils zwei Basen, also zwei Basen würden dann eine Aminosäure kodieren, dann kämen wir auf insgesamt 16 Kombinationsmöglichkeiten. Auch das reicht nicht. Bei einer Kombination von jeweils drei verschiedenen Basen. Da erhält man nun 64 unterschiedliche Kodierungsvariationen, was natürlich bei weitem ausreicht, um die Information für 20 Aminosäuren auch speichern zu können. Wieso 64? Naja, wir haben drei Basen, die gemeinsam für eine spezielle Aminosäure stehen. Man kann sagen, die eine Aminosäure kodieren. An jeder der drei Positionen aber haben wir ja vier Möglichkeiten, weil wir eben vier Basen zur Verfügung haben. Das heißt also, wir haben vier mal vier mal vier Möglichkeiten und das sind dann eben 64. So kommen wir also auf diese 64 Kombinationsmöglichkeiten. Okay. Drei aufeinander folgende Basen eines Stranges stehen bzw. kodieren für eine Aminosäure. Diese drei Basen werden auch als Basentriplett oder Codon bezeichnet. Man kann sagen, das ist im Prinzip die Grundeinheit des genetischen Codes. Der genetische Code Gilt in der gesamten Natur und er wird deshalb auch universell genannt. Die verschiedenen Basen stellen das Alphabet unseres Genoms dar. Eine sehr schön übersichtliche Darstellung aller Variationen dieser basen Basentriplets oder Codons kann man mit Hilfe der Kotsonne erreichen. Gelesen wird diese Kotsonne strahlenförmig, also von innen nach außen, ja, wodurch sich eine gewisse Analogie zu den Sonnenstrahlen ergibt. Die Codsonne zeigt uns die Übersetzung von Basensequenzen auf der DNA in eine Aminosäure. Also, gestartet wird immer ganz innen mit einer der vier Basen, also entweder Adenin, Thymin, Cytosin oder Guanin. Aber Vorsicht, nicht irritieren lassen, in der Kurzsonne wird statt Thymin die Base Urazil verwendet. Das kommt daher, da man sich hier nicht auf die DNA, sondern auf die RNA bezieht. Weil letzten Endes nämlich muss ja die Information aus der DNA aufgenommen werden, überführt werden in eine RNA und über diesen dann aus dem Zellkern herausgebracht werden. Also die Codsonne beschreibt nämlich dann schon die RNA-Kodierung, weil das ist ja quasi dann die Matrize, die entsteht, die dann auch an die protein maschinen gebracht werden muss. Okay, das wird gleich noch deutlicher werden. Also wir haben uns jetzt für eine Base entschieden. Dann wird im nächsten Schritt innerhalb des Ausschnitts dieser gewählten Base eine weitere Base des mittleren Ringes ausgewählt. Und dann wiederum eine Base, Innerhalb dieses nächsten Ausschnitts dann aus dem dritten äußeren Ring. Ganz außen liegt dann was? Da sind dann die Aminosäuren aufgeführt, die durch die jeweilige Basenabfolge kodiert werden. Ja, so. Nehmen wir mal ein Beispiel. So wird durch die Basenabfolge A, G, C die Aminosäure Serin kodiert. Noch eine Besonderheit, da nur 20 Aminosäuren kodiert werden müssen, aber wir ja 64 Variationsmöglichkeiten besitzen, können natürlich einige Aminosäuren auch mehrfach kodiert werden. Dieser Umstand wird etwas sperrig, wie ich finde, mit dem Begriff degenerierter Code beschrieben. So, und schließlich stehen noch einige Basentriplets oder Codons nicht nur für eine Aminosäure zur Verfügung, sondern manche Codons stellen Marker dar, mit denen nämlich der Beginn und das Ende eines Gens auf dem Abschnitt, der abgelesen werden muss, jeweils gekennzeichnet werden. Wir sprechen dann von Start und Stopp. Codons, die auch kodiert werden müssen über eine bestimmte Basenabfolge. Wir wollen uns das Gehörte zusammenfassend den genetischen Code mal als ein Buch des Lebens vorstellen. Naja, schließlich findet sich ja hier der Bauplan für den ganzen Organismus niedergeschrieben. Da ist die Analogie zum Buch nicht fern. Also, eine Base entspricht in unserem Buch des Lebens einem Buchstaben. Eine Basentriplett oder ein Codon, das ja für eine Aminosäure steht, entspricht in unserem Buch des Lebens einem Wort. Ein Gen, also ein Abschnitt der DNA, der ein ganzes Protein kodiert, entspricht einem Satz. Ein Chromosom, das hunderte von Genen beherbergt, steht in unserem Buch ein ganzes Kapitel dar. Und schließlich haben wir dann den kompletten Chromosomensatz eines Menschen mit seinen etwa 21.000 proteinkodierenden Genen. Und das entspricht dann unserem gesamten Buch des Lebens. Nun wollen wir uns den Aufbau der DNA etwas genauer anschauen. Dazu ein kleiner historischer Exkurs. Watson und Crick waren es, die 1953 die Struktur der DNA entschlüsselten. Für diese epochale Leistung erhielten sie zusammen mit einem Kollegen Morris Wilkins 1962 den Nobelpreis. Aber diese Geschichte hat einen dunklen Fleck. Und zwar einen sehr wichtigen, wahrscheinlich sogar wegweisenden Anteil an dieser Entschlüsselung hatte auch eine junge Forscherin, Rosalind Franklin, die leider viel zu früh verstarb. So war es ihr nicht vergönnt, ihren so verdienten wissenschaftlichen Ruhm auch zu erleben. Die Tatsache, dass Watson und Crick, diese geniale Forscherin, der sie so viel zu verdanken hatten, bei der Nobelpreisrede mit keinem Wort erwähnten, ist, sagen wir, ein trauriges Beispiel für die menschliche Eitelkeit, die leider auch unter großen Wissenschaftlern ihren Ausdruck finden kann. Aber zurück zur Gegenwart und zum Aufbau dieses Moleküls des Lebens, den diese genannten Pioniere inklusive dieser wundervollen Forscherin Rosalind Franklin entschlüsselten. Wie schon beschrieben besteht die Nukleinsäure DNA aus Nukleotidketten. Zwei solcher Nukleotidketten oder Nukleotidstränge winden sich nun um eine gemeinsame Achse und der berühmte DNA-Doppelstrang bzw. die Doppelhelix nimmt Gestalt an. Vergleicht man dieses Bild mit einer spiralig gewundenen Strickleiter, so bilden die Zucker- und die Phosphatreste, da sie ja außen zum Liegen kommen, die Seitenstränge der Strickleiter. Während die Basen, indem sie sich nach innen hin zusammenlagern, den Sprossen entsprechen. Das heißt, die Basen lagern sich paarweise im Inneren einer Doppelhelix zusammen. Und dabei, und jetzt kommt wieder was ganz Wichtiges, paart sich immer eine Pyrimidin mit einer Purin-Base und umgekehrt. Okay, das Ganze noch einmal. Für alle, die das jetzt vielleicht zum ersten Mal hören oder vielleicht zum ersten Mal so detailliert lernen. Der DNA-Doppelstrang besteht aus zwei Nukleotidsträngen, die sich über die Basen innen verbinden. Die, Zucker und die, Zucker oder die Zuckermoleküle und die Phosphatreste jeweils, sie kommen außen zum Liegen und bilden das Rückgrat der DNA. Wichtig ist nun, dass sich jeweils immer die gleichen Basen paaren. Also es stehen sich immer Adenin und Thymin sowie Zytosin und Guanin gegenüber. Man nennt das die Watson-Crick-Basenpaarung. Das heißt, es bestimmt die Struktur des einen Stranges automatisch die des anderen. Die beiden Stränge sind nämlich komplementär zueinander. Sie ergänzen einander. Sprich, die Menge von A entspricht immer der Menge von T. Und die Menge von G entspricht immer auch der Menge von C. Das nennt man die Chagav-Regel. Ich wiederhole, denn das sind schon eine ganze Menge Informationen. Aus der Paarung von immer zwei zusammengehörenden Basen lässt sich folgern, dass die Struktur des einen Stranges, die des anderen, automatisch bestimmt. Man sagt, die beiden Stränge sind komplementär zueinander. Komplementär heißt, sich ergänzend, sich gegenseitig ergänzend.